In Wildpolsried im Allgäu testet eine Projektgruppe das intelligente Stromnetz. Im Mittelpunkt ein neuartiges Steuerungssystem für das Allgäuer Verteilernetz. Es soll dafür sorgen, dass die Stromerzeugung, das Verhalten der Verbraucher und die Stromspeicherung automatisch aufeinander abgestimmt werden. Stromerzeuger und Verbraucher sind miteinander verbunden und kommunizieren automatisch miteinander. Wenn zum Beispiel nachts wenig Strom verbraucht wird, springen bei den Verbrauchern Geräte an, bei denen es nicht wichtig ist, wann sie laufen. Zum Beispiel Waschmaschinen. Zusätzlich ist in das Energiekonzept eine Flotte von etwa 40 Elektrofahrzeugen integriert. Sie werden vor allem bei den Spitzen der Energieproduktion aufgeladen. Sie dienen somit auch als Stromspeicher und sind gewissermaßen Teil des Stromnetzes. Ähnliche Varianten intelligenter Netze können auch eine Lösung für das zukünftige Stromnetz sein. Vorteile Es kann flexibel auf die neuen Energien reagieren. Es kann das Netz verlässlicher machen und den Gesamtverbrauch senken. Das größte Problem für diese Smart Grids, es gibt noch keine effiziente Speichermethode. Für die Speicherungsvariante über Autos müsste der größte Teil der deutschen Fahrzeugflotte aus Elektroautos bestehen.